verstehe. Aber euer Sohn muss auch schon weit herumgekommen sein in der Welt. Erzählt uns doch ein wenig von euren Abenteuern, War Marix. Oh, sehr gerne. Nun, ich äh, habe eine ganze Menge mit meiner schwarzen Zwillinja äh, hinter mir. Ich habe das Bornland gesehen. Ich äh, habe tatsächlich die Inseln im Nebel bereist mit den Elfen, wie man sich erzählt. Ich äh, war weit draußen an den Stürmen in Richtung des Rieslandes. Ich habe Piraten, äh, Geisterschiffe gesehen. Aber nun, ich äh, habe die, die Insel Frühlingsstrand begutachtet, unweit äh, des hässlichen Rulats. Was sieht man von dieser Insel? Nun, ein äh, gewaltiger Baum steht darauf. 60 Meter hoch. Eine äh, Dryade, die dort in diesem Baum schläft und äh, ab und zu kichert getreide wächst auf ihr äpfel wachsen an dem baum es ist paradiesisch ein wahres wunder habt ihr auch diese merkwürdige Steinformation zu fußen dieses dieses gewaltigen Baums entdeckt mm, ja ja ja die steine genau jetzt jetzt weiß ich dass er lügt. <lacht> da gibt es gar keine steine in der form nein das ist richtig genau es gibt da keine steine aber er beehrt das nun, äh, man man hört selbstverständlich von diesen Steinformationen. Ah, man ja. weiß nicht viel von ihnen. Diese Insel ist neu, aber man erzählt sich, dass die Trolle sie einst äh, an dieser Stelle prophezeit haben. So, so. Trolle? Hät ihr schon mal Trollen begegnet? Selbstverständlich. Auf den Inseln im Nebel. sind diese nicht auf der anderen seite des kontinents die inseln im nebel sind äh, in den weltmeeren zu finden man äh, kann tatsächlich von äh, dieser auf die andere seite übersetzen wenn man die nebel gefunden hat Wie faszinierend ich Wechsel mal einen blick mit solamit nicht äh, viel ausdrückend und nicht sagen <lacht> Kann ich auf Seefahrt werfen, würfeln, um zu wissen, ob das Seemannsgarn ist, das Gerücht, wir uns gerade erzählt? Sagen, Sagen und Legenden sind das. Ah, okay. Schade. Aber auch das wir mal. <lacht> auch so ein Talent, was du Psst. sicherlich gut hast. Auch vier Punkte. Besser als ich dachte. Vier Punkte über. <lacht> ja. Ähm, also zumindest weißt du, dass die Bornländer davon gesprochen haben. Die Bornländer wollten in die Inseln im Nebel. Und die sind erst vor kurzem aufgebrochen. Von Janka aus. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Die Bornländer wollten da auch noch hin. Ja, wie ich sagte, ich habe mit den Bornländern schon zusammengestritten, habe fest umgesehen, Nersand. Wie gesagt, ich bin einige Zeit rumgekommen. Und ja. was hat euch zu diesen Abenteuerfahrten bewogen? Das ist ja schließlich auch nicht ganz risikolos. Der Ruhm und die Ehre für die Familie Marix. Apropos Ruhm und Ehre, war das gut sein. Ich möchte tatsächlich mit euch über etwas anderes sprechen. Jetzt wo wir getrunken haben, Höflichkeiten ausgetauscht haben. Ihr seht mir aus wie gute Verbündete. Und gemeinsam können wir viel bewerkstelligen. Mein Einfluss, nicht nur in der Stadt oder in der Landver, Mein Geld, was ich euch gerne zur Verfügung stelle... Mein Sohn war, den ich euch gerne mit auf die Reise schicke, ebenso wie meine Tochter Hüvilla, so ihr sie denn nehmen mögt. Um. Aber ich habe eine Bitte an euch. Ihr habt davon gehört, dass die Brunnen dieser Stadt vergiftet worden sind. Mit meinem eigenen Geld versuche ich es den Menschen hier so angenehm zu, wie möglich zu machen und äh, lasse Wasser von weit her bringen, damit sie nicht die Vergifteten... Gründe trinken müssen und krank werden. Wir ja. haben durch meine Agenten in der Stadt unlängst von einem Aufenthaltsort erfahren, den wir euch gerne mit auf den Weg geben würden. Für wahre Helden wie euch solltet ihr dort sicherlich erfolgreich sein. Was vermutet ihr denn dort? Oder habt ihr, konntet ihr schon irgendwas rausfinden? Nun, viel wissen wir nicht. Aber es gibt ein Lagerhaus äh, in der Nähe des Nordhafens. Von dort aus soll man meinen Agenten zufolge in den Untergrund steigen können, in das alte Nebachot. Dort sind wohl Paktierer zu Werke, die die Brunnen der Stadt vergiften. Und ich hoffe, dass ihr ihnen das Handwerk legen könnt. Und warum habt ihr diese Information nicht dem Markgrafen mitgeteilt? Der Markgraf. Nun, seine Verbindungen zur der alten KGA sind. Ich lasse mich ungern meiner Agenten berauben. Mir ist das wohl dieser Stadt ein Anliegen. Aber nicht zu so sehr Anliegen, wie das wohl öfter, weil uns nicht wahr? Nun, wie gesagt, das Wasser lasse ich auf eigene Kosten herbringen. Das sind einige kleine Unsummen, die ich durch die Refinanzierung versuche zurückbekommen. Viel ist es nicht, ich zahle drauf. Aber wie gesagt, ich möchte, dass ihr als Helden, wo ihr doch schon den finsteren Xeran zur Strecke gebracht habt, Galotta oder Garassasor dass ihr es vielleicht schafft, diese Paktierer in dem alten Ruin von Neybachrod aufzuspüren. Kann ich auf Menschenkenntnis würfeln und das verlieren? Du darfst auf Menschenkenntnis würfeln. Ja, gerne. Ich würde das auch mal machen, ja. Drei Punkte, also wirkt schon sehr überzeugend auf mich, oder? Ja, wirkt er. Ja, er ist ein also. Vielleicht-Paktierer, da packen wir ein Mirakel drauf. Ja, Rafim, also das Ausrotten der Paktierer ist mir natürlich immer eine besondere Freude. Wenn ihr da Informationen habt, würde ich mich natürlich darüber freuen und mich auch sofort, also so schnell wie möglich, darum kümmern. Ich weiß, dass die Basaltfaust äh, an Dingen erfolgreich ist, wo alle anderen versagen. Sulamin äh, kratzt mit ihrer Gabel äh, in den Kartoffelbrei ein kleines reiher und äh, betrachtet ihn dann. Er sagt die Wahrheit. Ähm, also er sagt die Wahrheit, das Wohl der Stadt liegt ihm am Herzen und er möchte, dass wir da irgendwelche Paktiere ausschalten. Ähm, du bist du sogar relativ sicher, dass er weiß, dass da unten Unpaktierer sind. Mhm. Aber die Falschen. <lacht> das liest du aus dieser Menschenkindesprobe nicht raus, aber äh, er sagt die Wahrheit. Äh, die klar. Da unten sind Paktiere und er will, dass ihr die aufhaltet. Und was ist mit seiner sogenannten Menschenfreundlichkeit? Also glaubt er das selber, dass er den Leuten was Gutes tut oder ist ihm schon klar, dass er hier die Leute abzockt? Ja, er zockt sie ja. ab. Ja. Ja, also das, das wirst du mit der Probe auch rauskriegen, ähm, dass er sich hier in Unsum stürzt. Ja, das, das, er ist halt Geschäftsmann, klar. Und äh, er, er verdient da richtig gut mit mit diesem Geschäft, dass er jetzt Wasser heranbringt. Aber äh, er weiß, dass da Unpaktierer sind. Das ist die Wahrheit, was er sagt, und er möchte euch tatsächlich sagen, dass da unten Baktierer sind und ihr die aufhalten sollt. Boah, da mein Sulamin. Ja, das klingt in der Tat wie eine Sache, mit der wir euch helfen könnten. Ausgezeichnet. Ich werde euch durch meinen Agenten ähm, mitteilen lassen, wo ihr sie findet. Wem gehört dieses Lagerhaus überhaupt? Nun, das gehört den Klandes. Klande und Erben. Ein anderes Handelshaus in der Stadt, nehme ich an. Ja, sehr zu meinem Verdruss. Die Klandes könnten gute Freunde sein, aber dass sie so tief gesunken sind und mit Paktierern agieren, hat mich tief bestürzt. Nun... Es muss nicht unbedingt mit ihrer Billigung geschehen, dass dort unten unheilige Dinge geschehen. Nun, das weiß ich nicht, aber das werdet ihr sicherlich klären. Vermutlich, aber mh, wenn wir euch bei dieser Kleinigkeit behilflich sein würden, ihr sagtet, ihr würdet uns unterstützen, also würde sich euer Sohn mit eurem Schiff, äh, mit seinem Schiff unserer Flotte anschließen? Und mit vielen weiteren Schiffen, ja. Kann Kanonen besorgen, Mannschaftsmitglieder. Nichts. Denn die blutige See belastet auch euren Handel. Selbstverständlich. Wie alle anderen auch. Nun, wir hörten, dass ihr noch äh, vergleichsweise glimpflich davon gekommen seid. Oder aufgrund, euch klüger anstellt als die anderen. Aufgrund äh, meiner Klugheit und der Fähigkeit meiner Kapitäne. Nun, wenn die Dinge so stehen, dann sollten wir vielleicht diese Anschuldigung eurer Tochter aus der Welt schaffen. Denn ich glaube kaum, dass sie sich unter diesen Umständen wieder unserer Crew anschließen möchte. Dann solltet ihr einmal mit eurem Geschützmeister sprechen, was hinter diesen rüden Anschuldigungen steht. Naja, ähm, wirst du so nett auszuführen, Ivela, was du genau meinst. Nur, dass ich ihn dann auch richtig fragen kann fragt ihn einfach nach eurem offizier nebelklang und schaut darauf wie er reagiert und was er sagt also beschuldigt ihr diamantes monterey nebelklang getötet zu haben ist er nicht ebenso verschwunden wie ich ebenso verschwunden bin nur wurde ich nicht getötet sondern habe den mord gesehen auch hier möchte ich gerne eine match kennest machen, weil ich glaube mir das ja erstmal so. Ich möchte schon einschätzen, ob sie da die Wahrheit sagt. Den Punkt, dass sie sagt die Wahrheit, korrekt. Ja, oder sie lügt sehr gut. Ja, aber in diesem Haus wurde ich bisher nicht angelogen. Also sowas ja, kann ich das ja sind, nicht einfach das sind, das, sind das sind durchweg ehrliche Menschen hier. <lacht> Durchwegs ehrliche die Menschen, Die haben Geld, ja. müssen die Wahrheit sagen. Die haben die bei Salfaust gelobt. Also die haben hier schon ein paar, paar Cookie-Points gesammelt. Naja, so... Ihr habt nicht Unrecht, dass ihr und ähm, Nebelklang damals zur gleichen Zeit uns verlassen habt. Das ist äh, schon richtig. Wie ist das denn damals vonstatten gegangen, wenn ich jetzt. wenn ihr mir die Frage erlaubt. Und Ray hat ihn hinterrücks erschossen. Er wurde niedergeschossen und dann, als er bewusstlos am Boden lag. Ah, sie äh, macht eine Geste mit ihrer Hand. Äh, heute eine Balestrina an und äh, ja in den Kopf schoss. Habt ihr dafür Beweise oder ist eine haltlose Anschuldigung? Reagiert doch. Äh, nun, Diamantus Monterey hat mich bedroht. Bei meinem Leben, wenn ich auspacken sollte. Allerdings bin ich jetzt wieder im Perikum. Nun, man könnte die Geschichte genauso gut andersrum erzählen. Ihr habt ihn getötet und seid verschwunden. Naja, aber warum sollte... Diamant ist uns das... Obwohl, ja, ja vielleicht hat Diamant so gar damit zu tun. Ich verstehe, was du meinst. Sprecht einfach mit ihm. Das Motiv? Ich weiß es nicht. Ich war nur Zeugen des Mords. Das Motiv dazu kenne ich nicht. Abscheu. Rache. Ich weiß es nicht. Währenddessen <lacht> oben auf dem Dach. Also, ich würde sagen, es bringt nichts, jetzt noch weiter zu warten, wir dienen das durch, oder? Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht aus der... dass keiner von denen zur Tür kommt. Ich stehe, zwei von denen. Alle vier standen direkt an der Tür, als ich reingeschaut habe. Kannst du die du irgendwie verschließen? Die Tür? Nein, aber ich kann sie alle versteinern. Ich brauche dafür Sicht auf sie. Und... Du kannst mich abseilen von hier oben, oder? Dann baumle ich vor dem Fenster, wirke mein Zauber... ...und dann das können wir durchs Fenster eindringen. Sollte nicht das Problem sein, aber... ...Boltax, wenn dich einer sieht, während du zauberst und Zwerg ruft, dann sind wir richtig am Arsch. das ist richtig. Da hast du nicht Unrecht. Das Problem ist, ich kann die Tür zwar verschließen, indem ich eine Mauer aus Steine... Aus dem Boden wachsen lasse, aber naja, das würde uns nichts bringen. Das wäre A, unglaublich laut. Und hier B, äh, direkt unter mir. Ein weiterer Raum. Äh, zwei Türen. Ein äh, nach Süden weg und einen in den Raum mit den vier äh, Gardisten. Mhm. Beide waren geschlossen. Ich weiß nicht, ob abgeschlossen, aber dort könnten wir vielleicht erstmal ungesehen rein. Ähm, Frost, die wichtige Frage. Ähm, das ist ja ein äh, Dach, auf dem wir gerade liegen. Wie ist denn das Dach gedeckt? Äh, ich glaube, das ist kein Rät, sondern Holz. Mhm. Okay, also ähm, Schindeln, Holzschindeln. Holz, Holzschindeln, ja, ja, genau. Okay. Ähm, das heißt, unter uns ist vermutlich ein Dachstuhl. Und ja. über den kommt man dann. Wir könnten auch einfach ein paar der Schindeln lösen und uns von oben hineinarbeiten. Und. Ähm, Bann auf leisen Sohlen hinunter und da Wir haben nicht viel Schlesen. Zeit. Die wollten schon von der anderen Seite jemanden schauen. Schicken. Du kannst mir mal eine, ich überlege gerade, Kriegskunst würfeln. Dann, ich erschwere dir die Kriegskunstprobe um 15. Oh, CLC-Gefechte? Nein. Dann sieht wohl schwer. Ich habe noch einen Chip und ich, ich würfel mal. 10. Wenn ich äh, eine 12 werfe auf die Klugheit nein. Und mit der 16 hast du es nicht geschafft, nein ähm, Du warst einfach zu kurz unten Es hat nicht, es hat nicht gereicht, aber irgendwas, irgendwas war an den Türen komisch Irgendwas irgendwas stimmte mit den Türen nicht, Tux. Wenn ich da vielleicht noch einen Blick drauf werfen könnte. Dann aber schnell. Es bringt uns nichts, überstürzt oder kopflos hineinzugehen. Riskiere einen Blick und kommen dann sofort wieder nach oben, sodass wir unseren Plan dementsprechend anpassen können. Gut. Der das sein. Äh, ja. Natürlich. Ja. ja, dann würde ich das Seil halten, dass äh, jemand das noch mal runter kann. Ja und ich lasse mich genau darunter, wo auch mein Token ist, also wo ich das eine mal hochgekommen bin. Ja. Du siehst, der Raum ist leer, der Kamin ist aus, die Türen sind äh, sowohl in diesem Raum als auch, so vermutest du, das hattest du auch irgendwie wahrgenommen, es gibt hier selbstverständlich auch Schlösser, aber die sind wohl mit Papier oder so etwas zugemacht. Mit was sind die zugemacht? Papier. Papier, Jemand die, die hat sind Papier in die Schlüssellöcher gesteckt. Oho, ich verstehe. So, dann äh, ziehe ich mich wieder hoch. Die haben die Schlüssellöcher abgedeckt, Papier oder irgendwas da reingesteckt. Beide Türen waren geschlossen, oder? Beide, ja. Nun, dann ist es recht offensichtlich, in diesem Raum wird irgendein Gas sein, das nicht entweichen soll. Nämlich für den Fall, dass wir über den Kamin einsteigen würden, dann würden wir gewissermaßen direkt in eine Falle laufen. Das heißt, wenn wir uns da reinlassen, die Luft anhalten und die Tür öffnen... Nein. Wie funktioniert das mit diesen Gasen? Ist das schnell genug? Würde das ich, irgendwas bringen? Ich bin kein Alchemist. Es gibt solche und solche und, und solche Gase. Da bräuchten wir Serpentilio, ähm, um Gut. das äh, genau evaluieren zu können. Also es ist Gold. auch, das hattest du jetzt äh, nicht explizit nochmal nachgeguckt, aber auch die Tür, in dem die vier Wachen stehen ist, auch die ist abgedichtet. Hat man jetzt seine Kriegskunstprobe geschafft, ne? Ich habe ja. leider nur zwei Kriegskunst, also bei mir bringt das nichts, wenn ich darauf würfel. Ich äh, weiß das einfach nicht, ich habe da keine Ahnung. Nun, so oder so, sie werden uns erwarten, aber ich glaube fast, das wäre das Klügste, in den Raum mit den Wachen einzudringen. Also du sagst direkt rein und hoffen, dass ich den ersten erwische, bevor er in der Tür ist? Nein, du lässt mich herab, ich versteinere sie... Und dann können wir eindringen, ohne dass irgendetwas passiert. Okay, Boltags ich mag diesen Plan nicht, aber wir müssen irgendwas machen. Das erinnert mich schon viel zu sehr an die Scheiße mit Hurun. Ich lass dich runter, bleib direkt am Pfosten, ja? Und schau nur so weit rein, wie du reinschauen musst. Hm, ja. Ein Zeichen, es getan ist. Jawohl. Ja. Dann würde ich mich ja abseilen lassen. von. Du lässt dich an dem Fenster runter? Mhm. Okay, dann gib mir mal eine Sich-Verstecken-Probe. Alles klar. Sich-Verstecken ist ein körperliches Talent. 9 Punkte gegen die Sinne Es ist dunkel draußen und es schneit. Ah, 19, Nur das neun Punkte übrig. Dann kannst du sehen, wie wohl eine der Wachen äh, aus dem Fenster guckt. Ist klar. Dann. Ähm, also sieht dich nicht, aber. Sieht guckt mich aus, nicht. Ja, also dann, dann. Lange kannst du das nicht aufrechthalten. Das mhm. muss jetzt richtig Alles klar. Gehen. Ich brauche. Es sind nur fünf Aktionen. Ähm, ich wirke meinen Zauber äh, auf ihn. Ähm, und zwar den Paralys. Ähm, Entfernung 5 Meter. Ja, alles klar. Das äh, dürfte reichen. Auf ihn. Nu, erstmal nur auf Ihren Einzelziel, ähm, dadurch, dass ich ihn in Geodisch habe und das ein, ähm, ein Erzzauber ist, ähm, erschwere ich ihn mir selbst um 5, um Kosten zu reduzieren. Kosten zu reduzieren? So, ja, kann ich bis zu 5 mal machen, um jeweils einen zu erschweren, um 10% Kosten zu reduzieren. Also insgesamt 50%ige Kostenreduktion. Er hat eine MR von 10 er hat oder eine MR mehr. Von 11. Okay. Dann schaffe ich es nicht. Oh, er schaut dich an. Richtig. Sein Blick geht nach oben. Okay, perfekt. Habe ich noch eine Aktion? Er macht den Mund auf und ruft. Okay. Sie sind hier.